gerade diskutieren, was es denn als nächstes Angebot gibt, dass es hier Entlastungspakete gab, wo es auch diskutiert wurde und es diskutiert wird, wie es bezahlt wird und wenn die ersten Bundesländer, unser Bundesland ist auch nicht gerade besser dran, gleich sagt, nee, wir zahlen da nichts, dann kommen wir auch nicht weiter. Also ich weiß nicht, wie wir die Menschen wirklich entlasten wollen, wenn man ihnen keine Angebote schafft. und genau das muss sich ändern und dafür setzen wir uns auch heute ein.